Und damit Willkommen zu einem neuen Random Steam Game. Heute spielen wir Ahead in Time. Ein Spiel, was ich schon seit knapp fünf Jahren oder so spielen möchte. Und äh, ich glaube es gibt auch einen Multiplayer oder so, aber den werde ich hier nicht spielen. Ich will spiel alles jetzt Singleplayer. Das ist ein Spiel, das ist ein 3D-Plattformer, so ähnlich wie Mario 60 Und das Spiel scheint sehr gut angekommen zu sein und soll wohl richtig gut sein. Ich habe mir das Spiel geholt. Vor fünf Jahren oder so, zusammen mit den DLCs, hab's nie gespielt und weil ich halt als äh, Let's Play Together machen wollte, aber was soll's, wir spielen jetzt einfach im Alleingang, blind, ich kenne nichts in dem Spiel, ich weiß nur ungefähr, worum es geht, aber dazu kommen wir gleich, genau, hier sehen wir auch schon diesen Online-Modus, Spiel mit so 50 Freunden, boah krass, ich habe 100 Leute eingeladen, Leute, zu meinem neuen Spiel hier in Head -in -Time. Ja, und da haben wir auch schon unseren Protagonisten namens Hat -Kit. Ja, ich weiß, sehr kreativ, aber. Hier sind die beiden DLCs, die schauen wir uns dann an, wenn wir das Spiel durch haben. Man kann auch Mods downloaden. Ich habe schon, hab schon ein bisschen was angeschaut, aber reden wir nicht drüber. Ähm, man kann auch Online-Party machen, aber wie gesagt, ich spiele das Ganze erstmal blind alleine durch. Starten wir! Worum geht's überhaupt hier drin in diesem Spiel? Das erfahren wir jetzt. Jetzt. Hetkit ist ganz fröhlich und entspannt am Schlafen. To yet another day of space adventure. Ja. You are only five light years away from your destination home. The fuel tank is full and the ship is flying at full speed. Today's to do list contains waking up ...Adjusting to... Grafik an mich ein bisschen an Wind Waker, vor allem so die, die, das Gesicht, die Augen. <lacht> Und wenn ich mich so ein bisschen seitlich bewege, dann kippe ich in die Richtung. <lacht> oh Gott. Ein paar andere Spiele machen das auch und ich weiß nicht warum. Ich finde es irgendwie komisch, aber ist auf jeden Fall lustig. Und ja, ihr habt es schon gehört. Das hier ist das Raumschiff von dem Head-Kit. Ich weiß nicht, ob äh, er oder sie noch einen Namen bekommt. Aber ja, wir haben auf jeden Fall sehr viele Pillars, wo wir uns rein verstecken. Wir können sogar schwimmen hier drinnen. Wir können double-jumpen. Ja, es wird wahrscheinlich sehr viel zum Collecten geben. Ich glaube, glaub, das ist ein Collect davon. Und ihr wisst, ich liebe collect Alles auf N64. Ne, Mario 65, 64. Donkey 64. Hui! Äh, Banjo Kazooie. Ne, all diese Spiele. feiere ich und deshalb glaube ich, wird mir dieses Spiel auch sehr viel Spaß machen. Ich versuche natürlich nicht 100% zu spielen, aber versprechen tue ich nichts. Mit Y kann ich die Kamera ändern, aber bringt irgendwie noch nichts. Ach, Okay, also wir sind 5.000 Lichtjahre oder so entfernt von unserer Destination. So einen kleinen Ball haben wir. Den können wir werfen. Aha. Die Steuerung ist ein bisschen komisch, aber es ist, glaube ich, größtenteils die Kamera, die ein bisschen stark ist, sage ich mal. Ich kann visieren. Okay. Dein Schrank ist voll, aber im Keller ist noch genug Platz für Leichen. Äh. Ich dachte, das ist ein Spiel für Kinder? What? Ich habe einen Diamantenwürfel oder sowas bekommen. Wow. Nyo. Wie sitze ich? Okay, genug nachgedacht. Ich hoffe, ihr habt in der Zeit ein Like da gelassen. Der Ball, der kuschelt da jetzt. Und wir haben einiges noch vor uns. Da leuchtet irgendwas blau. Ist das unser Raumschiff? <lacht> sind wir als Kind hier ganz allein auf diesem Raumschiff und steuern das? Das ist eine große Erde mit äh, großen Gebäuden oder sowas. Das ist einfach sehr interessant. Na gut. Und hier sind wir wohl im Kontrollraum. Zumindest so, steht ja null Geschenke, null von denen. Das stimmt nicht. Wir haben eins schon gesammelt. Und die Creator, Hä? die Musik, einfach. Oh mein Gott! <lacht> Als ob die die Rechte dazu haben. Das ist einfach die äh, We Homebrew Musik. Also wenn man auf der We Homebrew runterlädt. Das ist das Theme dafür. Und das sieht auch ungefähr so ähnlich aus wie diesen ganzen Blubberblasen mit diesem Wassereffekt. Das ist ja mega cool. Ah, wir brauchen aber einen. Was brauchen wir dafür? Und dieser Soundeffekt. Wir brauchen eine Hourglass dafür. Haben wir die schon? Nee. Wir haben es so hingesetzt. Wow, das war gerade eine große Überraschung für mich. Das ist ja cool. Hä? Hm? Achso. Hehe, schlag dich. Aua, Aua. Keine gute Idee. Aua. Äh, schauen wir uns doch mal alles an, was es hier gibt. Weil das interessiert mich. Was man jetzt so alles machen kann. Die Maschine findet gerade keine Anomalien. Vielleicht findet sie später ein Signal. Okay. Hier können wir hoch. Hier ist eine große Uhr, die aber noch äh, blockiert ist. Was haben wir hier? Ah, 40 von 40 Hourglasses. Toll. Na gut, dann funktioniert ja alles. Wie geschmiert. Was zum... Wer ist da? Benutze deinen Head, um dein Ziel zu finden. Da versuchst jemand einzubrechen. Aber das ignorieren wir erstmal, weil ich will mir noch ein bisschen umschauen. Auch wenn die Musik ist leider nicht mehr so chillig ist. Die können wir nicht hoch. Das ist ein Aufzug, ein Fahrstuhl, aber der... den nee, können wir noch nicht benutzen im Moment. Okay. Willkommen zur Online-Party! Zerschlage Dimension mit anderen und trug deine Freunde. machst du einer oder... das Lass was. Das... will ich erstmal alleine durchspielen. Vielleicht mache ich dann noch ein paar Bonus-Folgen im Online-Modus, wenn ihr darauf Lust habt. Es ist eine Mikrowelle! Damit bestrafst du böses Essen. Okay. Ja, interessanter Burger. Ich mag die Melonen Drinks da oben. Was steht da? Wein, Oh, Wein einfach. Okay, ist sie alt genug dafür? Oder er? Oder ich weiß nicht, ob er ein Junge oder Mädchen ist. Auf jeden Fall. Und das Kind ist ein bisschen zu jung dafür, oder? Naja, okay, wir können auch als Kind anscheinend dieses Raumschiff hier... Äh, ...steuern, also weiß ich nicht. Das geht noch nicht, ich glaube, alles geht noch nicht. Das alles für später, glaube ich. Da komm, ich kann mich hochklitschen. komm schon, komm schon, komm Ne, das geht nicht. Na gut. Wie habe ich gerade den Dash gemacht? Jetzt geht's nicht mehr. Okay, setz mich mal hier hin, das haben ich auch noch nicht gemacht. If I fit, I sit. Okay. Hey, du da! Lass das mal, was soll das? Die können überhaupt atmen. Oh. Oh oh. Die haben nicht bezahlt. Hä? Wie können die atmen? Nein, nicht die Aberglasses! 40 in der Zahl! Ohne die komme ich doch nicht 5000 Lichtjahre nach Hause! Ach man, nicht schon wieder! Zumindest landen wir im Ozean. Und hier sind wir in Kapitel 1. Mafia Town. Akt 1. Die Stadt der Mafias. Ich mag diese Bilder. Und ignoriert einfach den DLC-Titel. Der ist da aus irgendeinem Grund die ganze Zeit. Jetzt muss das schon erstmal laden. Wir können dieses Bild noch. Oh. Das ist mich total an Mario Sunshine, wie das hier ja alles aufgebaut ist. I like it. Ich bin kein Mario Sunshine-Hater. Klar, ist das Spiel nicht perfekt, aber es ist trotzdem ein spaßiges Spiel. Und doch, das Spiel nennt mich bisher ein bisschen Mario Sunshine. Und da ist der Dude, der mich hingebracht hat. Ach, da, das hasse du davon, ja? Ich will mir mein Geld klauen. Okay, oh. Hat die ein Bart? Oder ist das ein R? Könnte auch ein R sein, ich weiß es nicht. Was steht da? Canceled? Eat Spicy canceled. Oh nein, nicht gut. Soll ich hier überhaupt schon hoch? Ich meine, das ist ja ein Erkundungsspiel auch teilweise. Also, ich gucke mich ja mal ein bisschen mal um. Seagull eats Fisch, but die sind nicht so nett. Die haben auch ganz viel Wein. Mhm, das ist eine Kiste! Oh, was zum... Äh, wo bin ich? Ah, das ist ein Gegner! Ich weiß gar nicht, wie alles funktioniert! Ah! Was? Bist du lieb? Bist du böse? Ja, okay, äh... Wo bin ich? Nein! Ich habe das ganze Tutorial jetzt geskippt, oder was? Oder, oder wie? Oder was? Oder was? Oder wie? Ich kann walljumpen, merke ich, okay. Ich ignoriere die erstmal erst alle. Ich gehe erstmal wieder zurück. Okay, ich bin wieder zurück. Ignorieren wir erstmal alles. Mal erst nach der Reihe. Okay. Tch. Dieses Bartmädchen. rennt vor uns weg. Die fellow Mafia, die TV vorhin verholt haben, die gewisse Wissenschaftler sagen, dass kleine Leute doppelt in den Luft. Ich sah, das macht die Mafia nicht komfortabel mit dem Körper. muss ein Workout Okay, ja die sagen halt, dass wir double jumpen können. Die runden das nicht, ne? Die müssen ein bisschen mehr Workouten. Gut barrikadiert. Sehr gut, wunderbar. Und wie die Kamera ist mir ein bisschen zu weit reingezoomt, muss ich sagen. I don't like that. Ich kann mich hier kaum umschauen. <lacht> <lacht> oh, wieder ein äh, Passageway, wo ich noch nicht lang will. Mafia Vault. Ich brauche drei Tickets, um da den Code zu erraten, scheinbar. Aber hier ist ein Ticket. Wann? Es ist Teil des Tresor-Codes. Ja, das weiß ich. Das weiß ich jetzt. Hier ist eine Flagge. Ah! Ja. All roads lead to Mafia. Not good. Big immigration problems. We fix this by moving to Ireland. Now no road lead to Mafia. Okay, sind wir hier gerade auf einer Insel oder? Nee. Till? Oh, das war ein Herz. Okay. Alright. Tschüss. Wir sind nicht nett. Aber okay, die sind auch selber schuld. Die haben mich hierher geführt. So. Unser Schatz ist ganz viel Währung, schätze ich. Was haben wir denn da? Eine Wollknäuel mit vielen Flügeln. Mit, mit zwei Flügeln, um genau zu sein. Dieses Garn sieht bereit zum Sprinten aus. Zum Nähen benötigst du zwei. Regenbogengarn? Was? Sprinthut? <lacht> Hä? Kann ich upgraden? Ich glaube, ich sollte erstmal weitermachen, bevor ich hier irgendwie alles skippe. Aua. Danke, Bro. Da ist sie. Da, wo rennt sie denn hin? Oder er, oder sie? Ich weiß es nicht. Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich hier drüber komme. Oder? Ja, doch, ich muss auf den warten. Und dann da. Ja, ja. Oder, warte, nee. Nee, brauche ich gar nicht. Ich kann weit genug springen, um es alleine zu schaffen. Okay. Hä? Hallöchen. Wo zum... Henker, geht's hier hin? Okay, that's a meteor mit the bart. Us kids should stick together, not stalk one another. I mean Mafia Town can be a really dangerous place. So what do you say? Wanna join my little rebellion? Mm. Oh, by the way, did you have anything to do with the junk falling from the sky? Yeah? Yikes! Looks like you've got a lot of cleaning up to do, huh? Why is she brush? Oh, das ist gut. Da kommen wir also hoch. Mit dem Ding. Warum stehe ich eigentlich hier? Hier stand ich vorher noch gar nicht. <lacht> Work. Na gut, dann tun wir genau das. Naja, mhm. ja. großer roter Fall. Weil man sonst gar nicht erkennen kann, wo man lang muss. Nee, nee, alles gut, alles gut. Warum ist es hier so am Leuchten? Die ist aus Aluminium oder sowas. Oh, aua, aua, aua. Das ist auf jeden Fall. Steinhart. So, und von hier kann ich dann hier hochspringen. Das Ding fliegt mich dann hier hoch. Und. Folge mir, Rebel. Ja, gleich. Moment. Ich sammle natürlich noch ein bisschen was ein. Ich habe müssen bisschen auf jeden Fall später noch mal erkunden. Aber erstmal will ich das Tutorial erstmal machen. So. Ja, genau. Herz. Hi. Okay, ich soll dem Mustard Girl folgen. Hey, I think one Man sieht sich! Sowas wie in Ocarina of Time, ich muss mich von den Guards wegschleichen, die dürfen mich nicht sehen. Na gut. Versuchen wir es mal. So mal. Erstmal muss ich hier rüberkommen. ich kann die Kamera auch nicht nach oben und unten bewegen, nur nach links und rechts. Das ist so eine Passage zum Beispiel nicht so toll. Das geht generell gar nicht. Yo, Bro, was hast du da? High Five? Kein Ding, Mann. <lacht> oh! Was zum Teufel? Was ist dein Problem? Aua. Okay, die veräppeln mich nur. Schade. Hey, hey das ist meins. Okay, Hatke ist auch ein Girl. BAM! Mein Regenschirm! Oh, ich kann fliegen. BAM! Danke schön. Unsere Shine Sprite, aka die Hourglass. Ein Sticker. Spieler getroffen in Online-Party 0. Warum ist da Among Us? Was zum... <lacht> Haben die da eine Collaboration oder so? Oder warum sich ja Mongers? <lacht> ich bin total verwirrt. Was geht hier ab? Was geht hier ab? da war ein Ladebein gerade. Aber der war nicht unten, sondern seitlich. Auch interessant. Okay, wir haben es aus irgendeinem Grund wieder hierhin geschafft. Weiß nicht wie, wir können vielleicht fliegen oder so. Aber eins haben wir zumindest wieder zurückgebracht. Und das fixt das Licht. Let there be light! Energie für die Haupthalle wurde wieder hergestellt! Das Kapitel Mafiastadt ist jetzt verfügbar! Yeah, yeah, yeah! Okay, also wir haben einmal Head-Kid, das ist ein Girl, und wir haben Mustache-Girl, das... Äh, ja. Und die ist äh, eventuell unsere Komplizin oder so? Sie hilft uns? Bin mir noch nicht sicher. Hier können wir jetzt rein, neue Area Unlocked. Und das ist unser Level Select, ja, Mario Galaxy, richtig Mario Galaxy like, oh mein Gott. Also bisher da ist das interessant, das Spiel. Ich weiß noch nicht, ob du das gefällt, aber es ist interessant. Äh, Fasskampf, Kapitel 2 und das ist Kapitel 3. Beginn, ja, das haben wir doch gemacht. Dann machen wir Fasskampf. Berge, das verlorene Zeitstück und äh. Was? Schweißperlen hoffentlich keine? Der Himmel scheint zu schwitzen. Was? Ah, okay, gehen wir erstmal in Kapitel 2 rein. Fasskampf. Oh oh, sie haben das Master Girl. Number One Cook. Okay. Uh. Überall TNT. Kein Wein diesmal. Nee, diesmal ist es wirklich TNT. Ja, genauso wie auf dem Bild. Aber ich liebe es, wie Mario-like es einfach ist. Was für Mann greift bitte ein unschuldiges kleines Mädchen an? Was? <lacht> ich meine es ernst, lass mich runter, du dummer Idiot. Okay, was geht da ab? Yeah! One! Ein Teil des Tresorcodes! Hier ist also noch ein Tresorcode. Wollen wir uns ein bisschen umschauen hier noch? Rest der ersten Folge? Und vielleicht noch zweite Folge? Ich habe das Gefühl, hier gibt es extrem viel zum Umschauen in diesem Spiel. Ähm. Was ich ja nicht schlecht finde, nur dieser Ort wirkt ein bisschen zu groß, um sich hier viel umzuschauen. Weil bestimmt gibt es noch andere Orte, an die wir dann später hinkommen können. Und wenn die alle genauso groß sind wie dieser Ort hier, dann, dann weiß ich nicht, du, ist echt viel. So, kommen wir hier hoch. Brauche ich 100 von denen für eine Auerglas? <lacht> so das Münzen? weiß es nicht. Wie gesagt, ich versuche immer ein bisschen was einzusammeln, aber wir können ja scheinbar noch nicht alles erreichen. Was hat ihr für Dinger? Ja, platz lieber. Unser Platz wie noch rechter Kragen, du. Blam, blam, blam, blam. Notice. Guten Tag. Ey, ich hab guten Tag gesagt. Muss ich Unsichtbare Wand. Okay, na gut, dann nicht. Bam. Haha. Ha. Oh oh. Okay, wir können gegen die nichts tun. Äh, <lacht> Süß. Na gut. Ich bin total überfordert. Ich glaube, vielleicht merkt man's. Aber ich weiß nicht, wohin. Also ja, klar, den Text folgen. Aber es so viel zu erkunden. Und ich würde schon gerne 100% machen. Wenn's geht. Hier haben wir noch was. Warum sehe ich so shiny aus? Dieses Garn sieht bereits im Sprinten aus. Hast genügend Garn, um es zu nähen? Wo bin ich denn jetzt? Arm ah, um aus zwei Garn den Hut zu nähen. Neuen Hut? Ja, den Scout! Der Sprinthut. Ich kann mit sprinten. Ja, das ist natürlich sehr nützlich in im Display. Also direkt mal anziehen. Hab ich scheinbar schon. Ach, hier sind meine ganzen äh, Gegenschein, die ich gesammelt habe. Hier ist meine Waffe. Scheinbar kriegen wir später mehr Waffen. Hier sind meine Sticker, natürlich Among Us, nochmal mal Among Us Und nochmal mal Among Us Und nochmal mal Among Us What the hell? Cat Crime Okay, ich glaube die sind aber nur für Online-Modus, die Sticker Und wir haben unseren Hut Und ja, wenn ich jetzt die Schultertaste gedrückt halte, kann ich sprinten Und Was? Achso, im Sprint kann ich einen Super Jump machen, der aber kleiner ist als ein Double Jump Okay Interesting. Oh, sorry, ich wollte dich nicht killen. Ich weiß gar nicht, was er überhaupt gesagt hat. Oh nein! Das geht nicht kaputt. Das auch nicht. Ja, die Kamera ist ein bisschen komisch hier in dem Spiel. Aber ansonsten... Ansonsten ist es sehr interessant. was hier alles abgeht. Wie uh, komme ich da? Ja Boing? Ah, Boing! Auch so wie ein Mario Sunshine. Two! Und dann ist es Three! Nimm mit! Yeah! All mine! Ha! Yeah! Why Mafia never finish anything? Und dann tot. Oh, na gut. Was haben wir denn hier ein Vogelnest? Verschwinde! Ist mein Haus! So, jetzt können wir aber den Tresor da unten öffnen und uns unsere... Aua! Unsere Schätze schnappen! Noch ein... Garn! Poche verrückten Mischmarsch. Vier Stück. Okay. Interesting. Hä? Äh, was zum... Nein, ich hab was verpasst. Jetzt können wir nicht mehr wieder hoch. Oh, oh. Ich hab was verpasst. Das ist doof. Hä? Okay. <lacht> ich bin überfordert. Ah! <lacht> Na gut. Kumpel, kann ich dir helfen? Oh, das ist wieder so einer. Nein, nein, nein. stopp, stopp, stopp. Nein, das ist wieder so einer. Da will ich mich nur schlagen, da will mich schon schlagen! Aaaaaaaaah... Wo bin ich? Ich hab mein komplettes Ziel verloren. Ich weiß nicht, wie ich lang muss! Hm! Gibt's noch was? Das kann ich aber alles nicht machen! Diese goldenen Dinger... Kann ich noch nicht öffnen! Vielleicht brauche ich dafür noch eine andere Waffe oder so. Also unsere Standardwaffe ist ja der Regenschirm. Aber ich glaube, wir kriegen später noch was anderes. Achso, ja, ich kann ja sprinten. Aber sprinten ist ja nicht so nützlich. Weil ich mich ja umschauen möchte. Oh, oh, oh, die sind in der Nähe. Ach, hier sind die. Hey, hey child, shoot. Mafia can't have child witness when Mafia teaching lesson. Doch. Das oh? ist awkward für Mafia. Mafia, not sure what to do. Boss, what do we do with eyewitness? Teach her lesson, boys. Du bist der Boss. Es ist genauso aus wie anderen. Na gut. Ah, ah. Er wollte das ja so. Hey ja, hey ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja. Dankeschön. Hey ja ja ja ja ja ja ja ja ja Danke fürs Geld. Wird dich fertig machen. Ist das so, Kumpel? Ist das so? Oh, miss me, miss me. oh. oh. I'm running circles around you. I'm running circles around you. What's the big deal, Knucklehead? Bonk. Oh, shit. Uh. In der Luft. Ein Verfolgungsangriff. Oh, was? Also ein ko Ah. Okay, manchmal geht das. Irgendwie nicht immer. Kein Kind. Sicher? Bam. hi, hi, hi, Achso, ich muss wahrscheinlich in die Richtung erstmal gucken und dann mit meinem neuen Flügelhut. Mit Mario für 60 Flügelhut. Ja! Yeah! Let's go. Oh oh. <lacht> Spin! Oh, Donkey Kong? Oh nein. Ich finde das cool, wie viele References es hat an verschiedene Videospiele. Watch out. Wieso? Muss ich kontern oder so kann ich das kontern hm, watch out ich kann nichts machen ich kann nicht nach oben oder nach unten gehen vielleicht einfach abwarten ich weiß es nicht vielleicht muss ich einfach abwarten oh ich kann einen dash machen aber dann fliege ich auf die Schnauze. schnause noch ein Leben. Nicht gut. Ich bin keine alte Lady, oder? Weiß ich gar nicht. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Was willst du? Hä? Trau dich! Oh oh. Keine gute Idee. Das funktioniert nicht. Jetzt. Ich muss expammen. Irgendwann aktiviert das dann. Das ist ein bisschen nervig, aber eben gut genug, um ihn zu killen. Na ja, komm. Wieso geht das nicht? Bam. Ich will nicht sterben. Ein Leben nur noch. Ah, ah, stirb! Bam! Ein Schuss in den Ofen. Und damit sind wir gleich hier. Unsere zweite Hourglass. Ah, oh, Uh, Aber Zumindest haben wir die jetzt. Und Master Girl gerettet. Ja, was ist eure Meinung zum Spiel, falls ihr das noch nicht kennt? Can you believe them? What a bunch of hey, you're all right, new kid. Do you have a name? Ja, Headkid. no you shy that's cool you're a less talk more fighting kind of girl i take it you are that thing you grabbed there are you collecting them because i know where there's more of them oh it suits me they've been raining from the sky ever since you arrived i've seen the goons bring them to their headquarters way up there What? We should go up there and get your junk. It'll be fun. I'll take any opportunity that involves messing up the mafia. <lacht> okay. Wieso redet sie ohne ihre Roboter zu Na ja, egal. You with me, buddy? Na klar! mustache girls, so, ist die wirklich? Wir sind Freunde. Woo! Und das war unser erster paar unser erster Eindruck von der Head and Time. Ja, die, die Ladebalken sind so seitlich. Sehr interessant. Hab ich noch nicht in irgendeinem Spiel gesehen, aber okay. Und Intruder Alert! Red Spy in the Base! Ja, Master's ist jetzt hier. Und das schauen wir uns dann genauer beim nächsten Part an. Seid dabei! Und bis dann!